Der zu arbeiten als Stift ist halt. Du hast halt viele Marken, du hast viele Leute und es ist halt auch sehr abwechslungsreich. Und wenn du einen Wunsch hast oder ein Bedürfnis, zum Beispiel, sagen wir jetzt Marken wechseln oder so, sie gehen recht auf deine Wünsche ein und sie probieren auch, um so möglich, wie es von innen aus geht, halt zu umsetzen. Also bei uns kann jeder Lernende sehr viel lernen. Er ist nicht drei, vier Jahre auf eine Marke konzentriert, das wird dann langsam monoton. Früh, nein, bei uns kann er 17 Marken kennenlernen. Wir haben drei verschiedene Standorte auf dem Platz also er kann noch die Garage auf dem Platz wechseln, also die Ausbildung ist top. Ich habe mich für die Lehre entschieden, weil ich mich schon recht früh für die Autos, also vor allem Subaru, interessiert habe. Das ist halt auch ein bisschen von Papa seiner Seite her Und dann habe ich gedacht, ja easy, gehst du mal schnuppern. Und in SWIE ist es so eine Uhr eine Leidenschaft geworden. Sie haben die Leidenschaft zum Profit machen können. Die Älteren lernen von den Jungen und umgekehrt halt auch. Oder? Wenn, wenn, sagen wir, ältere vor allem, wenn man ältere wenn man allem im Haus hat, wo die Jungen nicht mehr so viel zu tun haben, ist es halt immer ein Vorteil, wenn sie noch von der alten Hase zeigen, etwas können, übernehmen und etwas lernen. Nach der Lehre ist auf jeden Fall der Plan und als Ziel, dass ich hier da bleiben darf, weil es mir wirklich sehr gut und Du kennst die halt Leute und das Umfeld und weißt auch, wie sie ticken. Also. Wenn mir der Chef will, ist der Fall.